Ha, Lilo! heute mal wieder ein kleiner Tipp. Öfters kommt es vor, dass mich die Leute auf meinem Kanal fragen, äh, Ja, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel nicht so einen schönen Desktop habe, sondern der ist komplett leer. Ne? Da oben keine, kein Panel mehr, da seitlich kein Launcher mehr, kein Starter. Ne? Kann ja zum Beispiel mal passieren, indem man einfach meinen Anleitung folgt und sich Pakete wie zum Beispiel Unity deinstallieren. Hier, ich habe mal getestet, das hatte ich auch schon öfters mal gezeigt ob das Cairo-Doc noch geht. Ne? Das cairo -Doc. das ist das da unten. cairo -Doc. Gut, Cairo-Doc geht noch. Das seht ihr hier, ne? könnt ihr installieren. Guckt so, ne? guckst du so da unten. Ähm, muss ich erstmal das wegmachen. Angenommen, ihr habt einen komplett leeren Desktop. Ne? Dann könnt ihr mit STRG, ALT und T ein Terminal aufmachen. Ja? Oder alternativ mit ALT und F2 auch auf eine Konsole kommen. Gut, dann braucht man nicht so die Augen verdrehen wie dieser Kollege. Gut, ihr könntet dann mal das Cairo-Doc testen. Ne? Das ist das hier, da unten dieses untere Panel, ne? das Ding mit den Augen und so weiter. Den YouTube-Downloader, ne? das ist nämlich nichts anderes als ein YouTube-Downloader, den gibt es hier nämlich so als extra, ne? kann man hier auch hier mit mehr Applets erhalten, zum Beispiel einen YouTube-Downloader sich runterladen ne? passend zum Cairo-Doc, YouTube-DL, und den kann man dann per Drag-and-Drop da unten in das Cairo-Doc hineinfügen. Kann man da reinfügen, wenn man das so will. Gut, gibt's da. Ne? Also wer das mal testen will, ne? dass der Desktop leer ist, dass ihr kein Unity mehr habt, kann also auch der Anfang sein und muss nicht das Ende sein. Auch diese Uhr, das hatte ich schon mal gezeigt in anderen Videos, sucht einfach nach dem Kairo-Doc in meinen Playlists. Sudo apt get install doc Sudo apt get install doc Gut, ja, ins Terminal kommt ja noch. Schlimmstenfalls über die Wiederherstellungskonsole habe ich auch schon mal gezeigt. In meinem Video zu den Login-Problemchen, ne? dann kann man ins CairoDoc. Und beim Login habt ihr ein Feld, habt ihr ein Feld, ganz ähnlich, sage ich jetzt mal, diesem Eingabefeld, wo ihr Passwort eingebt. Daneben ist dann so ein rundes Symbol, rundes Ubuntu Symbol, Ubuntu-Symbol, und das könnt ihr umschalten auf Kairo Und dann bekommt ihr einen Desktop, bei dem ihr andere Panels habt. Ne? Das so mal als Hinweis irgendwo auf dieses Panel, wo dann das Wort KairoDoc erscheint, konfigurieren. Und dann gibt es viele hundert Möglichkeiten, sich dann noch Spielereien einzustellen. Unmöglich, alles zu beschreiben, habe ich schon mal in Videos gezeigt. Und da sind schon viele Sachen dabei. Wenn nicht, dann wie gesagt, dann die Extras da noch hinzufügen. Gut, ich versuche jetzt mal wieder aufs Doc genau zu kommen. Da muss also wirklich das Wort KairoDoc erscheinen. Oder ihr geht auf eins der vorhandenen Applikationen Cairo Doc, so wie hier. Konfiguration kommt da drauf. Oder ihr geht auf mehr Apps erhalten. Gut, das ist hier übrigens der, nicht mehr der einfache Modus. Den kann man umstellen auf den Expertenmodus. Und dann gibt es auch viele, viele schöne Themen. Themen, ne, die man sich da nach Bewertung runterladen kann. Verschiedenste Desktop-Themen, da gibt es dann Vorschau. Und wenn euer Thema euch so gefällt, wie ihr es eingestellt habt, dann könnt ihr es auch speichern. Ne? Speichern unter habe ich hier zum Beispiel unter dem Namen TR. Dann könnt ihr euch auch vielleicht mal Audacious laden, der so ähnlich aussieht wie Winamp und so weiter. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. mit freundlichen Grüße. Und tschüss. Wie gesagt, ein leerer Desktop ist oftmals der Anfang. Zu einem viel schöneren, neueren Probiert mal mit rum. Und tschüss.